Servus und hallo bei Nord Alvada Top Show. Alle paar Jahre habe ich das Gefühl, dass die Medizin gerade mal wieder großflächig irgendein Medikament testen möchte. Als ich, äh, ich glaube 1996 oder so nach Friedberg gefahren bin, 95 96 nach Friedberg in die Therapie bin, musste ich ja vorher entgiften ja, und da musste ich auch ins Krankenhaus um vom Krankenhaus aus dorthin gebracht zu werden weil die sicher sein wollten, dass ich entgiftet bin und als ich da im Krankenhaus war mit der Tina haben uns die auch dauernd Medikamente gegeben, obwohl wir die nicht genommen haben, wir wollten ja nicht äh, wir waren ja schon entgiftet und zwar war das Diclofenac und dieses Wort hat mich sehr lange verfolgt Diclofenac ist ein Schmerzmittel und ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, opiatabhängigen Diclofenac zu geben beim Entzug, als würde das irgendwas bringen, außer dass es noch den Körper schädigt. Nebenwirkung hat es ja, aber Wirkung hat es keine, wenn du auf Entzug bist. Aber nicht nachvollziehen können. Diclofenac. Gibt es heute den Schmerzhalben für Gelenke etc. pp. Wahrscheinlich haben es gedacht, ja, Gelenkschmerzen, dann geben wir einen Diclofenac, dann wird das schon passen. <lacht> <lacht> das nächste, was dann war, aufgrund meiner Schmerzen, ist halt dann die Leitlinie. Egal zu welchem Arzt ich damals bin, alle wollten sie mir Tramal verschreiben. Ich wollte kein Tramal, ich wollte Tilidin, wegen dem Naloxon da drin. Es war das so, dass ich ja, als ich ähm, die Kostenzusage beantragen wollte, natürlich austherapiert sein musste. Das musste ich ja auch schon für die Ausnahmeerlaubnis, aber ich wusste schon, das Gesetzesänderung steht an, da schauen die nicht mehr so genau hin, ob ich auch wirklich hundertprozentig austherapiert bin. Dann komme ich halt zu einer Ärztin rein, dachte immer schon, ich wette, die wird mir jetzt Vitamin D, äh, Vitamin, ja, D anbieten, weil überall das Warteraum war voll mit diesen Plakaten Vitamin D bei Stimmungswechsel, bei bei Schmerz, bla bla bla, überall, alles Mögliche. Und natürlich war es auch so, dass sie mich dazu überreden wollte, eine kostenpflichtige Spritze mit Vitamin D zu nehmen. Dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ich zahle kein Geld für so ein äh, Medikament, wo ich nicht überzeugt bin. Ja? Wenn dann nämlich vorher, will ich auf Tablettenform oder so, ich lass mir das nicht spritzen. Und das war auch gut so, weil ich habe da die Tabletten probiert, die sie mir verschrieben hat. Und ich habe äh, extremst unruhige Beine als Nebenwirkungen davon gehabt und äh, unwillkürliche Muskelzuckungen und extrem schlechte Laune. Ja, mir war es außerdem total schwindelig davon. Also äh, Vitamin, weißt du was ich meine? Und es hat gleich so komische Auswirkungen auf mich, wenn ich so äh, hochdosierte Tablette davon nehme. Das hat sie überhaupt nicht eingesehen, dass ich das dann wieder abgesetzt habe. Fand sie nicht lustig und hat mich halt dann auch nicht mehr weiter behandeln wollen, weil ich nicht einsichtig wäre. Jetzt kommt das Allerschönste. Als ich dann in der Naturheilkunde gekommen bin, ins Krankenhaus, haben die genauso in diese Kerbe einschlagen wollen und wollten mir erzählen, ich hätte einen Vitamin-D-Mangel. Da nehmen wir es mal doch mal Blut ab. Weil wenn du einen Tag vor der Blutabnahme ein Rindersteak ist und das habe ich gemacht, dann hast du keinen Vitamin D-Mangel mehr. Und dann nehmen die das Blut ab und schauen mich ganz dumm an und sagen: Ja, und wie schaut es aus, mein Vitamin D-Spiegel? Habe ich einen Mangel? Ich sage, nee, komisch heute nicht. Sag ja, weil ich gestern ein Steak gegessen habe. Also, der Gag ist aber, dass sie dort in dieser, in dieser Naturheilkunde den Leuten das Fleisch erst bei streichen, da kriegst du halt eine Diät und Fasten und alles mögliche, da hast du natürlich einen Vitamin D-Mangel am Ende. Das kannst du dann gut schön abrechnen. Ganz einen Haufen Kohle kostet dieser Mist, der unnötig ist für die meisten Menschen. Manchen mag es vielleicht helfen, das finde ich auch ganz super dann, wenn das so ist, denen dem hilft. Aber ich finde es halt nicht in Ordnung, wenn man einfach so flächenmäßig Menschen mit irgendwas ähm, behandelt, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Wo sind wir denn? Wir sind doch keine Versuchstierchen, oder? Man kann jetzt sagen, ja, jetzt werden wir Flächendecken jeden Dicklauf in den geben. Bon. Schauen wir mal, was passiert. Flächendecken werden jetzt alle mal mit Vitamin D bombardiert. Schauen wir mal, was passiert. Alter, ey. wer hockt dahinter und kriegt Kohle dafür? Das möchte ich jetzt schon mal wissen, wer da sich gesund stoßt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da muss doch jemand ganz viel Geld verdienen damit. Ist huh? schon strange, oder? Und jetzt bei Cannabis machen sie so ein Drama. Könnten wir doch auch flächendeckend da mal anwenden, mal schauen, was passiert. Das wollen sie nicht. Weil ein gesunder Patient ist ein verlorener Patient. Der bringt kein Geld mehr ein. Deswegen musst du auch austherapiert sein dann bringst du nämlich kein Geld mehr ein. Und dann kannst du ruhig Cannabis haben. Weißt du was also, ich Merkst du was? Was sind da für Denken dahinter? Das ist doch nur Cashcow. Bestes Beispiel ist diese Firma, die eine Spritze entwickelt hat für erkrankte Kinder. Wenn du dir das nicht gibst, dann sind sie gesund danach. Wenn nicht, sind sie ein Leben lang ein Pflegefall. Die wollen 2 Millionen dafür haben. Sie begründen es auch damit, dass, naja, das ist halt dann der Verlust, ja, muss man ja kompensieren. Das ist denn das moralisch für Dreckschwein, die das entschieden hat? ja, naja, für arme Menschen können wir ja dann eine Lotterie Lot machen. Hey, wie pervers ist das denn? Das kommt mir vor wie in so einem science fiction film Eigentlich sollte so eine Firma entmachtet werden dadurch, weil sie enteignet wird. Und so ein Medikament... Das so eine Macht hat, das sollte eigentlich Allgemeingut sein. So wie Wasser. Und Elektrizität sollte auch Allgemeingut sein. So wie die Luft zum Atmen. Das so. Klar hat diese Firma hat echt verdient, viel Geld, alles Mögliche. Aber man kann da nicht zwei Millionen auf eine Spritze verlangen, dass niemand bereit ist, zu bezahlen. Was ist denn das für ein Rechtsstreit, den ich erst beführen muss mit irgendeiner Krankenkasse, bevor die bereit sind, zwei Millionen hinzulegen? Die zahlen doch lieber die, ein Leben lang die Pflege. Ja, das sind Arbeitsplätze, aber das ist mir scheißegal. Fast bloß ich meine. Das geht einfach nicht. Und dieselbe Kerbe ist das mit dem Cannabis als Medizin. Wir haben da mächtige Gegner stehen, die das auf keinen Fall haben wollen, dass man das in hohen Dosierungen womöglich auch noch flächendeckend anwenden kann. Es könnten ja gesunde rauskommen dabei. Es gibt ja Leute, die, die konsumieren halt das Cannabis so lange, bis sie es nicht mehr brauchen und dann nicht mehr, weil sie gar keine Lust haben, da und nebel zu sein. Ja? Und die ganzen Krebspatienten, was das Geld kostet, Bestrahlung, Chemotherapie, dann wieder aufpeppeln, die ganzen Medikamente, die man sonst daneben muss, um die Nebenwirkungen aufzufangen. Hey, und auf der anderen Seite steht einer und sagt, nimm doch heute Simpson-Öl. Ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendjemanden an Floh ins Ohr setzen, aber ich möchte, dass die Medizin da forscht. Das kann da wohl nicht sein, dass man die Leute erstmal quält wie blöd. wegen am Geld. Ihr gierigen Säcke, ihr gierigen Hä. Hey. Das geht nicht. Ihr habt irgendwo den Pfad verloren, Hä. Hey. Die Rechtschaffenheit. Versteht Ihr kommt wieder auf den richtigen Pfad zurück. Von wegen ihr wollt gerne Gesundheit und dran. Und ihr wollt nur Geld. Hört auf damit. Macht wieder was zum Wohle der Menschheit, wie sie es gehört. Ihr habt echt dann Respekt verdient und alles. Ich finde es ganz toll, dass jemand sowas erfunden hat oder gefunden hat. Aber wie viel Staatsgeld ist denn da reingeflossen? Wie viel Geld habt ihr für die Forschung bekommen vorher? Und jetzt wollt ihr diese 2 Millionen dafür haben. Hier geht's noch? Reichen euch keine 100.000 das Medikament herstellen kostet bestimmt bloß drei, vier Euro oder so. Und ihr gierigen Kerle wolltest halt es einfach... Pff, weißt du was ich meine? So viel Geld könnt ihr in eurem Leben doch gar nicht mal ausgeben. Was wolltest ihr damit? Ich wünschte eine Krankheit, die unheilbar ist. Weißt du was ich meine? Und dann kommt einer und sagt, kostet aber das Doppelte von dem, was du hast. Und noch mehr. Einfach nur, weil es kann. Ekelhaft ist das. Ich hoffe, du kannst nicht mehr schlafen. Weil in Wahrheit wünsche ich dir natürlich keine Krankheit. Ich wünsche das niemandem. Verstehst du? Aber ekelhaft ist das. Und ich wünsche schon, dass du nicht mehr gescheit schlafen kannst. Dass du nachts aufwachst schreiend. Weil du einen Albtraum hast. Zwei Millionen, hey. Du Gierlappen, du Elendiger, hey. So gier... Ugh. Ihr seid schuld, dass die Welt zugrunde geht, ihr gierigen Menschen. Die paar wenigen Gierigen, die es immer gibt, ja, die auf alles scheißen, Hauptsache sie haben es, Hauptsache sie. Euch wünsche ich nichts, gar nichts. Allen anderen wünsche ich eine geile Woche und Peace out.